I'm on. Fire engine one fire. Fire engine two fire. Audio test. Ramon two on anti collision light on. to break off your clear check engine number one engine number two starting up Eczedon. Check. Du kannst mich da hinten. 5 x sehr schön. Das sieht gut aus. Hydrauliktest. And I was good to see you. So Merci. Transponder checked. Quite taken with my peer traffic. Aber ready? Oh, okay. Gut. sollte gehen. Ich glaube, das brauchen wir dann. Das wird ein bisschen umkommen. Wir werden es sehen. Sehr gut. Dann gehen wir. Und um traffic information regatri. Departing auf Banzer auf Richtig. Let's go. They check to out Ich würde sagen, wir fliegen jetzt am besten einfach mal einen Ahren entlang und schauen. Er ist vor dem Brücke Also hier. nein, die kann es nicht sein. Also wir fliegen jetzt mal bisschen längs, Searchleiter und Sessel im war so eingestellt. Und da fährst du noch Das im Wasser. Confirm. Genau. Schauen wir das mal genauer an. Okay, hier sind Bäumstämme im Wasser. Ich da mal langsam ein. Ich kann ich sowieso gleich gegen Wind drehen. Aber auch wir wir müssen den Windeinsatz machen. Okay, da sehe ich zwei vorne stehen. Ja, dann gehen wir näher. Ich glaube, es ist da. Ja, hier habe ich gerade einen im Wasser gesehen. Ja, ja, ja, ja. Okay, es ist da. Wunderbar, hier sind noch ein paar Leute. Das sind die freiwillige Helfer, okay. Ich glaube, wir sind da. Okay, dann machen wir sehr schnell einen Check hier. Wie gesagt es schon aus? Sie haben noch den Fögel. Nicht schlimm. Ähm, auch Spannungsleitung. Sofern nicht gar keine vorhanden. Nein. Super. Das ist gut. Also es wird ziemlich dunkel. Wir haben links und rechts Bäume. Ja, müssen wir schauen. Aber sind alle einverstanden, Windeinsatz? Gut, alle einverstanden, Windeinsatz. Perfekt. Dann gehen wir das so schnell weiter. Rega, Rega 3, wir sind Rund von äh, wir sind.. Direkt auf die und machen jetzt einen äh, äh, Winden-Einsatz. Ihr könnt nach vorbereiten. Ich tue mich auch vorbereiten und nehme alle Unterstützung, die wir Hey, Dann kann ich hier mal in den Schwebeflug Okay. Ich bin soweit ready und safe. Zurück haben Let's go, dir können machen. Hast du und hilfst? Wunderbar. Machen wir das so. Dann. Äh, kannst du mich los? Ähm, du musst bestimmt noch 5 zurück. 4, 3, 2. Jetzt bist du direkt über dem Platz. Den Prime machen. Es längt. Es passt so, ja, es passt, es passt, das Licht ist gut ausgerichtet so, wunderbar. Gehst nochmal, drei nach links, okay, drei links, ja, okay, jetzt sehe ich ihn da direkt so halbwegs unter dem Heli und jetzt soll es dir langsam passen, gut. Jetzt ist er unter der Kurve. Drei links. Gut. Und jetzt sollte er da langsam vorn Ja, jetzt hier. Wunderbar. Er Weg noch ganz minimum, Er sollte noch atmen. und dran Wir also er noch so einen Lebten. Gut, Sie sind wir beruhigt. Sogar ansprechbar. Er ist einfach voll kaum aufgeschöpft. Alles klar verstanden. Ja, ich wollte schon einen tragen. Mit ihm. Äh der Patient ist so heute aufgeladen. Und das wird noch gesichert auf der Trage. Angemacht, er winkt. Das gut, du die, die Stange rauf. Das allgemein. Und dann das ist Hier oben. Gut. Noch einladen. Gestern haben wir das Licht nicht mehr. Wir können das Licht ausmachen. Danke an die netten Helfer hier unten. Vielen Dank. Ist sind jetzt hoffentlich auch beruhigt. Und wir gehen Richtung Insel. Alles gut, so weiter hingehen. Yes, du kannst hingebleiben von mir aus geht's, wir fliegen zu. dann passt das für mich. Die Idee mit dem zentralen Funken, dann kann ich mich wieder auf die Fliege konzentrieren. Merci. Oi. ja, wir geben uns so noch einen Bordcomputer ein, was denkst du, wie schwer ist er? 90? Ja, machen wir gleich 100, so. Ja, ich habe ihn ein bisschen schwerer ist nicht schlimm. Traffic Information Regatrie, Mönsingen, Forthausen Direction Insel. Und wie geht's ihm dahinter, stabil so weit? Alles klar, wunderbar. Unterkühlt, viel Wasser geschluckt, keine Kraft mehr erschöpft, ja. Da. Ich muss sie gleich Ich übernehmen für die Zentrale. Das passt so super. Die Münster leuchtet auch sehr schön. Nachtflüge sind auch ganz etwas Schönes, oder? Gut, ja, diese Flüge sind meistens nicht so schön. also Die haben nie etwas Schönes an sich. Zum Teil. Aber ja, können wir noch nicht so groß dafür. Regalega 3, Approaching Inso. Dafür müssen wir uns da gut kennen ist. Gut, es hat mehrere Plätze, aber ja. Wir können auf dem Hauptplatz, so wie es aussieht, da ist keiner. Wir sind dumm. Äh, soll ich abstellen oder? Auf Eidl. Ich lenke zu Feidel. Kein eidel super. Merci. Ah, so das Backup den ich hatte noch das Backup drin. Back Wegen jetzt. jetzt sieht es besser aus. dunkel Okay, dann gehen wir zurück. Das geht ihm so wenig gut, he. bin ich beruhigt, wunderbar. Sehr nice. Departing in to Direction Base. Sind wir ready? Alles oh, dabei? Du bist so ruhig dahin? Das ist immer ruhig, stimmt, sorry. Rega von Rega 3, Inso gestartet und zurück zur Basis. Das schöne Bundeshaus und das Münster. So, gut Einsatz war, haben wir gut gemacht, oder? Irgendjemand beschwert oder so, müssen wir darüber reden. Jetzt auch noch gut, nichts Schlimmes passiert. Wunderbar, sehr schön. Von mir Seite her auch oh, alles sehr super abgelaufen. Ich habe die meisten Fehler gemacht, aber ja, ihr wisst es. Das liegt halt ein bisschen an den Steuerung. I'm so sorry. Dann sind wir gespannt und warten ab, was der nächste Satz wird sein. Wenn dir die Folge so weit gefallen hat, dann kannst du Abo da Du wirst sicher wieder informiert, wenn ich ein nächstes Video raushaue. Noch kurz für meine Phambeline Deutsch. Das war wieder mal ein Schweizer Restkomplex. neue SLA, SLA, SLA und Folge, ne? Wenn ihr da Spaß daran gehabt hättet oder so, ne? Kurz ein Abo dalassen, schadet nicht, dann werdet ihr informiert, wenn die nächste Serie-Folge rauskommt. Es gibt ja noch mehrere Mission zu fliegen. Oh yeah, ich freue mich riesig drauf. Ansonsten schön auf Twitch folgen, da kommen Livestreams von der Mission und auch wie wir Szenerien aufbauen. Seid ihr immer schön up to date. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt hier bei dieser Mission und seht sich beim nächsten Mal. All out. En ik ga ervan uit dat ik het niet naartoe Ich bin schon wieder alleine da. Allein, allein, das muss nicht sein. Wunderbar. Gehen wir ausschalten. Er kann jetzt darauf tun, das ist auch gut. Dann Collision Light. Brauchen wir nichts. Auf, auf, auf, auf, auf. Und Adieu. Steigen wir raus aus. I need